In dieser Klausuraufgabe geht es um die Beschreibung eines idealen Zweikomponentensystems. Methan und Ethan bilden in der Gasphase und in der Flüssigphase ideale Mischungen. Berechnen Sie die Siedelpunkte der reinen Komponenten und skizzieren Sie das Siedeldiagramm bei einem Druck von 2 Bar. Welche Zusammensetzung hat eine flüssige Mischung, die bei einem Druck von 2 Bar bei minus 100 Grad Celsius siedet. Welche Zusammensetzung hat die Gasphase über dieser siedenden Mischung? Wir berechnen zunächst die Siedepunkte der reinen Komponenten. Dazu setzen wir in die Antoine-Gleichung für den Druck 2 bar, also 200.000 Pascal ein und lösen nach den entsprechenden Temperaturen auf. So dann berechnen wir die Dampfdrücke bei minus 100 Grad indem wir 173,15 Kelvin in die Antoine-Gleichung für beide Komponenten einsetzen. Nach dem Rauschen-Gesetz ist der Dampfdruck vom Methan in der Mischung gleich 1,7 Bar mal dem Molenbruch vom Methan. Der vom Ethan in der Mischung ist 0,2 Bar mal dem Molenbruch von Ethan. Insgesamt addieren sich die Dampfdrücke dann zum Außendruck, also zu 2 bar. Daraus erhält man den Stoffmengenanteil des Methans in der flüssigen Phase. Letztendlich erhalten wir ein Siedediagramm dieser idealen 2-komponenten-Mischung, das wie folgt aussieht. Wir haben die Siedepunkte der reinen Komponenten rechts und links in diesem Diagramm eingezeichnet. Wir haben zwei Verbindungslinien zwischen diesen Siedepunkten, einmal die Widerlinie unten und einmal die Taulinie oben. Beide Kurven haben wieder Maximum noch Minimum.